wenn wir über das Thema reden, also die erste Frage muss immer sein, was bedeutet Glück für dich? Weil wir wollen ja über das Gleiche reden und nicht über äh, etwas völlig anderes. Ja, also beim Glück sprechen wir ja viel darüber, glücklich zu sein. Und ähm, wenn wir uns treffen, dann fragen wir auch, wie geht es dir? Und wenn die Antwort ist so ganz gut oder super, dann fragen wir auch, Oft, ja, was los? Ne? Wenn jemand auch sagt, mir geht es nicht so gut, fragen wir auch, was los? Und die Antwort ist ja meistens dann irgendwie im Außen. So zum Beispiel, ich bin gesund, Kinder sind okay, Frau ist glücklich. Ne? Also, wir, wir betrachten unser Glück als Ergebnis von etwas, was um uns herum passiert. Also, so dieses typische, ne? so die typischen Säulen. Es ja auch immer so Bilder, was alles da sein muss, damit wir glücklich sind. So. Und die, die ganzen. Modelle und Pyramiden und all sowas. Und äh, mhm. für mich ist Glück etwas, was wir immer bei uns tragen und immer in uns tragen. Und für mich ist da auch so die, die Wurzel dieses Missverständnisses, dieses zwischen innen und außen. Mhm. Also wir fokussieren uns auf das Außen. Wir suchen das Glück irgendwo da draußen. Mhm. Aber eigentlich ist es in uns drin, möchtest du das sagen? Nicht eigentlich. <lacht> uneigentlich, es ist in uns drin.